Ich habe hier zwei Belege, und zwar einmal ein Verzeichnis der Forderungen und einmal ein Verzeichnis der Verbindlichkeiten. Das ist ein gesondertes Verzeichnis, gehört dann aber letztendlich zu der Inventurliste dazu. Das heißt, bei der Inventur werden Forderungen erfasst und Verbindlichkeiten erfasst. Und was diese Forderungen und Verbindlichkeiten sind, das schauen wir uns in diesem Video an. Schauen wir uns als erstes die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an. Wir haben einen Lieferer, mit diesem Lieferer schließen wir einen Kaufvertrag. Wir kaufen nämlich vom Lieferer Farbe, also Hilfsstoffe, und der Lieferer liefert uns diese Hilfsstoffe und stellt dann eine Rechnung aus. Für uns ist das eine Eingangsrechnung und diese Eingangsrechnung stellt dann die Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferer dar. Das heißt, wir müssen bezahlen, nämlich die Farbe, die wir gekauft haben. Das heißt, wir schulden dem Lieferer Geld. Dementsprechend sind wir der Schuldner und der Lieferer, der ist im guten Glauben, dass er sein Geld bekommt, der ist in diesem Fall der Gläubiger. Eine Rechnung muss man normalerweise nicht gleich bezahlen. Der Lieferer hat eine Frist gesetzt, die in der Rechnung drin steht eine Zahlungsfrist, auch Zahlungsziel genannt, also zum Beispiel setzt ein bestimmtes Datum rein, bis dahin muss bezahlt werden, oder er schreibt rein, 30 Tage nach Rechnungsdatum muss bezahlt werden. Solange wir aber nicht bezahlen, besteht noch diese Verbindlichkeit. Diese Verbindlichkeit wird erst dann beglichen, wenn wir dann dementsprechend die Rechnung begleichen, durch eine Überweisung zum Beispiel. Im anderen Fall, nämlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, da schließen wir jetzt einen Kaufvertrag mit einem Kunden ab. Also zum Beispiel bestellt dieser Kunde eine Sitzgarnitur und diese Sitzgarnitur verkaufen wir und diese wird an den Kunden geliefert. Wir stellen eine Rechnung aus, aus unserer Sicht ist das die Ausgangsrechnung und mit dieser Ausgangsrechnung besteht nun eine Forderung gegenüber dem Kunden, nämlich fordern wir den Preis für diese Sitzkarnitur. Der Kunde muss also bezahlen, es besteht eine Forderung. Das heißt, in diesem Fall sind wir im guten Glauben, dass wir unser Geld bekommen. Wir sind der Gläubiger und der Kunde schuldet uns Geld und ist dementsprechend der Schuldner. Auch wir setzen normalerweise ein Zahlungsziel, also zum Beispiel 30 Tage. Und solange der Kunde noch nicht bezahlt, besteht diese Forderung. und Die wird dann erst beglichen, wenn der Kunde dann dementsprechend die Überweisung tätigt. Schauen wir uns dazu nochmal die zwei Verzeichnisse an. Einmal das Verzeichnis der Forderungen und da sehen wir also, es wird immer eine Forderung verzeichnet. Alle bestehenden Forderungen, wir haben ja zum Beispiel den Kunden Hahn, der also hier noch eine Ausgangsrechnung zu bezahlen hat. Wir haben eine Ausgangsrechnung gestellt und zwar im Wert von 3860 Euro. Die ist also noch offen, diese Forderung ist noch nicht bezahlt und noch nicht beglichen. Genauso beim Kunden Mammut. Der muss also hier noch 1.190 Euro zahlen. Im anderen Fall, nämlich bei den Verbindlichkeiten, haben wir also noch eine Verbindlichkeit zu begleichen. Der Lieferant Busch hat uns hier also eine Rechnung gestellt, eine Eingangsrechnung mit dementsprechendem Wert 2.480. Genauso der Lieferant Malz Eingangsrechnung und der Wert sind 3.300 Euro. Also diese Verbindlichkeit besteht noch und der Stichtag ist... Inventur, also am Tag der Inventur führen wir diese Liste und Stichtag ist der 31.12. Das heißt, es kann gut sein, dass bereits am 1. Januar die Forderung vom Kunden Hahn ähm, beglichen wird und dann schon gar nicht mehr besteht oder dass wir eine Verbindlichkeit ausgleichen und am 1. Januar oder am 2. Januar oder je nachdem dann diese Verbindlichkeit nicht mehr besteht. Also diese, dieses Verzeichnis der Forderungen und der Verbindlichkeiten gilt dann eben nur. Für den Stichtag der Inventur nehme ich am 31.12.